bei einer Bundestagswahl angetreten ist, Verantwortung zu übernehmen, der sollte jetzt im Augenblick auch lieber schweigen. Es ist schade, dass dem so ist. Und äh, deswegen äh, kann ich äh, nur auch die Vermutung äußern, dass wir auf dem Weg zu Neuwahlen sind, was die Menschen eigentlich äh, gar nicht wollen. Und äh, wir werden...